Ihr könnt der Treppe nach unten folgen und steht dann ja wieder einmal in einem langen Gang, der sich gewunden rechts entlang führt. Immer geradeaus geht es, bis ihr dann fast das Gefühl habt, vor allem mit dem Instinkt von Rafim, dass es sich gewunden hat, wie ein Schneckenhaus, deren Inneres ihr betretet. Immer geborgen bis ihr dann Wasser hören könnt und ihr seht, wie sich die Wand öffnet, ein dünnes Rinnsal mit Wasser, was wohl in ein schwarzes Becken hineinfließt. Und darüber, wie in einem Sprung bereitstehend, schielt sich da aus der Wand heraus ein luxköpfiger Elf aus schwarzem Stein, der wohl ein Speer in seiner Hand hat. Eine etwas kleinere Kaverne und in dem Becken Seht ihr Reliefs? Je näher ihr rankommt, könnt ihr sehen, dass wohl Stürme und untergehende Schiffe auf dem Boden des Beckens hineingekratzt worden sind. Ein unglaublich hübsches, filigranes Ding. Und schwarzes Wasser, was sich darüber spiegelt. Diese Reliefs sind hier in einer Sprache verfasst, so eine Sprache, die wir kennen, oder sind das bildhafte Darstellungen? Ähm, also es sind bildhafte Darstellungen. Solltest du Sprache entdecken, dann müsstest du Mendarion dafür bemühen, denn wir haben ja schon festgestellt, dass du keiner Astaria sprichst oder schreibst. Ich könnte so ich den Xenogramm, ich sagen. Ich kann auch den Xenogramm machen. Genau. Ich, ich würde gerne mit Gesteinskunde mal gucken, wie alt die äh, Reliefs sind. Ja, du gestatte ich eine Probe, klar. Also sie sind nicht von zwergischer Meisterhand gefertigt, das kannst du auch auf alle Fälle sehen. Sie sind gewachsen, das kennst du schon von anderen elfischen Darstellungen. Der Stein ist so auch wie überall um dich herum, blauer Marmor. Mhm. Ja, kann ich anhand von Oxidation oder ähnlichem ungefähr abschätzen, wie alt das Ganze ist? Es gibt keine Oxidation. Seltsam. Mhm. Ganz unberührter stein entweder ist er immer noch im begriff zu wachsen oder etwas durchdringt ihn hm. nun wenn hm. ich mich an meinen einführungskurs in früher magiergeschichte erinnere waren die hochelfen sehr begabt darin permanenz zu schaffen hm. ich würde mich nicht wundern wenn wir ebenso seit langer zeit noch äh, erschaffene und seitdem aktive lichtquellen finden würden ich schlage allerdings vor sagt Pentillo mit, mit einem Seitenblick auf Rafim, dass wir nicht mehr so voreilig darin sind, Dinge zu zerschlagen. Wir können nicht wissen, welche irgendwelche Hinterlassenschaften der Dämonenmeister noch hier gebunden haben könnte. Und wir wollen sie nicht versehentlich freilassen. Ne? Hm, hm, hm. Ja, ich habe meinen Teil erledigt. Jetzt guckt euch die blöden Ruinen oder was soll immer das da ist an und sagt mir, wo die Hafe ist. Ich suche mal selber, sehe ich eine Hafe. Also in diesem Raum nicht. Du siehst aber auch, dass sich dieser Schneckengang weiter windet und dein innerer Kompass okay. sagt dir auch, genau, du bist auf der äußeren Seite. Ah, dein, dein innerer okay. Kompass ist äh, ziemlich genial. Du kannst also auch schon abschätzen, dass du noch wohl eine ganze Zeit gehen müsstest, damit du dann das, das Innere dieses Schneckens, äh, Schneckengangs dann auch siehst. Ja, und sehen ist die Statue im Prinzip vor mir, also irgendwo hier. Genau, also die, beziehungsweise äh, auf der linken Seite der Wand kannst du sehen, wie sich da so das Becken herausschält. Äh, schwarzes Wasser, was dann von verschiedenen Seiten hineinläuft und darüber dann der schwarz, äh, beziehungsweise der luxköpfige Elf mit schwarzem Stein. Also es ist ein schwarzer Stein und schwarzes Wasser und äh, dadurch ist dieser Elf eben schwarz, aber ähm, er sieht mit seinem luxkopf wild aus, aber nicht bösartig. Ich würde meine Handvoll Wasser schöpfen aus diesem Wasser und man dann riecht an dem Wasser, ob es ganz normal riecht oder ob es irgendwie Beimischung hat von irgendwas anderem. Ich würde gerne mal einen Odem auf den Elfen werfen. Wenn wir schon dabei sind, ich würde gerne mal einen Odem auf Sichtbereich durch den Gegenschweifen lassen. Das Wasser hat schon einen Geruch. Das kannst du gar nicht in Worte fassen, weil du es so noch nicht... Das hast du noch nie gerochen. Also du könntest es als sauber definieren, wie auch immer sauber riecht. Also es ist nicht so, dass es keinen Geruch hat, sondern es hat einen Geruch. Aber du kannst es, du kannst nicht sagen, wonach. Also natürlich oder harmonisch. Harmonisches Wasser. Obwohl das dass er schwarz ist. Hm. Ich würde das Wasser wieder rückschütten schütten und mir die Hände an Europa wischen. <lacht> harmonisches, harmonisches Wasser. Was für ein Unfug? Das informiert das Wasser. Können wir jetzt an dem Elf vorbeigehen oder müssen wir irgendwas machen? Abel, mir du kennst die Haus mit diesen Elfen. Boah, das hm? ist mal ein Wurf. Ich habe keine Ahnung von von Elfen. Wo hast du den verdammten Mendario, wenn man ihn braucht? Ich denke, ihr habt ihn verschreckt. Also ich glaube, er ist oben und äh, sinkt. Noch einmal, ja. ihn braucht. Boltax, hast du eine Idee, Serpentilio? Oder ich gehe jetzt einfach an dem vorbei und dann gucken wir, ob wir die Statue lebendig wird. Der streckt so eine Hand aus, um dich zurückzuhalten. Aber er achtet halt gar nicht auf dich und packt irgendwo stattdessen ins Leere und guckt währenddessen halt gerade einmal durch den Raum. Mhm. Ähm, Spielleiter, sag mir, was hier ist magisch? Ähm, der Elf selbst nicht. Den hatte sich auch Boltax angesehen. Genau. Du siehst aber, dass das Wasser magisch ist. Mhm, äh, warte, lass mich kurz sagen. Ich habe fünf Sternchen über. Damit kriegst du keine Information. Äh. Hauptaussage über die Intensität der Anwesenden irgendwie. Mit 5 Sternchen? Ab drei. Bei Umgebung? Ja, also. Umgebung ist, ja, Umgebung ist ja einfach die Sieben, Die, sind Schwernis. Ja. die hat sich mit Zeitlassen verrechnet und da sind wir. Also, ja, okay. Ach so, ja, okay. Und dann Umgebung ist aufrechterhalten, ne? Äh, ja, aber es ist mir egal. Also, mir was fällt, der der du hält ja sowieso Merk jetzt. Merk Merkmalskenntnis oder was? Nein, nur Intensität. Intensität schwach. Also viel, wenig, schwach. sehr oder sehr viel. Schwach. Okay, schwach. Ich schlage vor, die Herrschaften, dass wir das Wasser erst vermeiden. Mhm. Es sei äh, denn, möchte sich die Zeit nehmen, eine größere Analyse durchzuführen. Es scheint auf irgendeine Weise verzaubert zu sein. Und sei es nur, wie ich jetzt gerne mute, die äh, Verbesserung der Haltbarkeit. Hm? Habt ihr vielleicht ein, ein Profläschchen dabei? Es Selbstverständlich doch hier. Nehmt vielleicht lieber zwei Proben. Ja, dann würde ich mal zwei Proben für Einfällen in diese Fläschchen und äh, eins für mich und eins für äh, das Appientier zurückgeben. In Anbetracht der sinkenden Schiffe würde ich ja vermuten, dass es sich um eine Kultstätte der Herzogin handelt, aber es fühlt sich nicht so an. Ich glaube nicht, dass die Hochelfen äh, eine Erzdämon angebetet haben. Ich Jetzt kann ich hier kleine, Ich kann hier keine Anzeichen der Verehrung feststellen. Ich würfel nochmal ein Odem auf das Wasser. Weil ich Wasserelementarist bin, gewissermaßen. Das muss mich interessieren. Oh, und äh, Rafim, falls es euch interessiert, ich konnte keine magische Beeinflussung der äh, dort auf den Elfen. Bitte dieses Ding jetzt dort fest. Ich lasse <lacht> mir Zeit. Es könnte sich natürlich um eine mechanische Falle handeln. Hier sieht mir nicht aus, als wäre wirklich Mechanik am Werk. So glatt. Nicht einmal gehauen. Naja, soll ich jetzt einfach weitergehen? Oh, ach, Bolt ach, saubert schon wieder. Boltax würfel mal eine Selbstbeherrschungsprobe, Schwert um 10. Alles klar. Ähm. Einen Moment. Selbstbeherrschung um 10 erschwert. Ist gelungen. Ja, du hast also das Wasser ist magisch, äh, schwach magisch, das kannst du genauso identifizieren wie Serpentilio und du hast so einen, so einen inneren Drang, du weißt gar nicht, woher der herkommt, äh, als würdest du in dieses Wasser gezogen werden, mit dem Kopf unter Wasser tauchen, auch wenn das Beckenziehen äh, relativ klein ist, aber du hast trotzdem so diesen, diesen Impuls, dass du untertauchen möchtest. Mhm. Darf ich eine ähm, Magiekunde Elementarismus hinterher? Darfst du? Dann ist sie äh, um zwei erleichtert, meiner Magiekonde. Ja, ähm, auch das, was du, äh, das was Abel mir schon festgestellt hast. Äh, du kannst mal deine Hand äh, reinhalten. Mhm. Äh, du hast nicht das Gefühl, dass, dass es dir Schaden zufügen möchte. Das nicht. Ähm, vielmehr ist es so, dass es die absolute Reinheit beinhaltet. Und das ist fast einzigartig auf Aventurien dann würde ich gerne einen Schluck davon trinken. Es schmeckt wunderbar, erfrischend und äh, dich verlässt der Durst für den gesamten nächsten Tag. Oh, ist Das ist zu rein. Es ist Wasser, aber von von, von unglaublicher Qualität. Wie ich okay. vermuten würde, ich würde denken, das elementar reines Wasser mit einer Altbarkeitsformel oder einer entsprechenden Glyphe belegt wurde und entsprechend im Grunde fisch ist wie am ersten Tag seiner Erschaffung. Hm. Dies erklärt mir allerdings sehr. noch nicht, seine Anwesenheit sollte es manifestiert worden sein. Hm, das ist also. schwarzes Wasser, du hast fast das das Gefühl, Du hast fast das Gefühl, als würdest du Farben schmecken. Oder Musik, es, Musik, die in deinem Bauch erklingt, die nur du hören kannst. Das ist ein, ein ganz filigranes, harmonisches äh, Konstrukt. Das Wasser, es, es, es ist harmonisch, oh, ein Elementar daraus zu formen. Es wäre fast, es wäre fast eine, eine Konvergenz von, oh, von, von, von, von äh, als, als wäre dieses Wasser Teil der ursprünglich geschaffenen elementaren Reinheit, eine der sechs oh. Säulen. Oh. Oder vielleicht liegt das auch an irgendwas, was sich im Wasser befindet. Ich meine, wir können da ja nicht reinschauen. Äh, ich würde mal meinen äh, Trinkschlauch leer machen und mit dem Wasser auffüllen, sodass ich auf jeden Fall mehr als genug Wasser dabei habe von diesem tollen Wasser. Ja. Wollt ihr vielleicht so baden? Ähm, ähm, wenn Zeit ist. Aber jetzt nehmen wir erstmal ein wenig mit. Vielleicht auf dem Rückweg, Boltax. Wir können ja ein Fass holen. Ja, das ist eine wunderbare Idee. Bleibt äh, wachsam, dieser Dämon könnte immer noch irgendwo in der Nähe sein. Ja, soll ich weiter vorgehen oder möchte Serpentio sich freiwillig melden? Ihr wart bislang unser treuer Schild, gegen welche auch immer Überraschungen auf uns warten müssen. Ich sehe keinen Grund, daran etwas zu ändern. Aber wie ihr möchtet. Ihr solltet euch natürlich direkt vor uns halten, damit die schützende Wirkung von Abelmeers Zauber auch auf euch übergreift. Hm? Ich kann euch, wenn ihr möchtet, an der Hand nehmen, damit wir keine zu großen Abstände einnehmen. Nicht nötig, aber gut, dass ihr mich erinnert. Ja, oft auch wir generell alle, wir hatten Guardianum am Laufen. Ich weiß nicht mehr, wie lange der funktioniert. Dann. Das also, standardmäßig fünf Minuten. Da sieht das nicht so aus, als wären wir ewig marschiert, oder, Frosty? Also, den nächsten Raum kriegt ihr mit dem Guardianum wohl noch hin, aber dann sind die fünf Minuten noch um. Das klingt fair, würde ich sagen. Wir haben hier eine Weile rumgeheuert. Da, ja. da können, wir, können wir uns drauf einigen. Ihr könnt Rafim folgen, der wieder den schneckenförmigen Gang in Richtung der 3 geht. Es gibt eine leichte Abbiegung und während ihr dem Gang folgt, werdet ihr auch feststellen, dass das Blau etwas verblasst. Und Boltax sieht, dass aus dem blauen Marmor weißes Alabaster wird. Ganz harmonisch, ganz natürlich. Und dann steht ihr in einem weiteren Raum. In der Mitte ein großer Springbrunnen, der ebenso aus Alabaster gefertigt worden ist äußerst filigrane Darstellung von Fischschwärmen, von Seevögeln, von Wattwürmern sogar, von Gezeitenspinnen, die hier herausgearbeitet worden sind. Es gibt eine weitere Fontäne, die sich in diesem Brunnen, diesem Springbrunnen ergießt und das fließende Abbild einer Elfe formt. Also es ist kein, keine Statue, sondern das Wasser fließt so, dass sie eine, eine Elfe darstellt. Die Züge sind durch das nasse Element kaum zu fassen und stetig im Wandel. Zulamin wirft der luchsköpfigen Statue im Gehen noch einen nachdenklichen Blick zu. Ähm, kommt man da mit Götter und Kulte noch irgendwie weiter? Oh ja, das auf alle Fälle. Da würde ich es dir aber erschweren um, ich sag mal, zehn Punkte. Okay, schauen wir mal. Zulamin denkt natürlich an die tierköpfigen Götter ihrer Heimat, aber der Luchs ist da jetzt nicht gerade heimisch. Das heißt, ich würfle ohne Talentspezialisierung. Und das reicht. Das reicht. Wahrscheinlich hast du Ronga, den Söldner, schon einmal darüber sprechen hören. Oder aber seine anderen Mitsöldner, die er aus der Wildermark mitgebracht hat. Denn das eine oder andere Mal hattet ihr euch schon unterhalten. Und da sprach er schon von einem anderen Lux-Tempel den er von, von den Elfen entdeckt hatte. Er hat selber so einen kleinen Lux mitgebracht, den er ab und zu mal in seinem Rucksack mitgeführt hatte. Was aus dem geworden ist, weißt du gar nicht. Aber er sprach schon von diesen Luchsgöttern der Elfen. Haben die Götter? Ich glaube, das weiß absolut keiner von uns. Ja, du also dich erinnerst, du die du die erinnerst die dich daran, dass es, dass es wohl Götterfiguren bei den Elfen gegeben haben soll. Ja, Ich weiß, dass die Drachen angebetet haben. Kühe. Mhm. Wisst ihr, ich gebe es ungern zu. Aber ich bin zum ersten Mal in meinem Leben der Meinung, dass die Herren Kollegen aus Punin hier von unschätzbarem Werden ihrem Wissen sein könnten. Sie nicht schließlich der Hort der frühen magierschaft hm. Wieso denn das? Nun nicht. Äh, ihr erinnert euch sicherlich daran, dass ihr habt ja einiges an Nachbildung genossen, wie ich das verstehe, dass Rohal der Weise sich direkt auf die Tradition der elfischen Magieberuf berief. Und viel dieses Wissens ist heutzutage unter normalen Magiern vergessen, weil reichlich wertlos, aber an dieser Stelle erschien es mir tatsächlich irrelevant. Ihr Denkt jetzt zum Beispiel, dass diese Spiralform, durch die ich denke, dass wir uns bewegen und die Übergänge einen Fokus für elementares Wasser bilden sollten, sind wir unter Umständen einer riesigen Glyphe? Oder gibt es andere Gründe, warum dies so angelegt ist? Mir ist nicht bekannt, dass es Anbetungsformen der reinen Elemente unter den Elfen gab, aber ich muss zugeben, ich weiß es nicht. Nun, das mit der riesigen Glyphe könnte durchaus sein. Ich erinnere mich, als ich einmal mit Sulamin in einem kleinen, piktoresken Städtchen war, in dem eine Hexe lebte. Das Städtchen war auch derart angelegt, dass es mhm. nun die Form der Glyphe dieser Göttin hatte, die die Hexen angebetet haben. Aber ich weiß gerade nicht mehr, wie hieß sie noch. Genau das meine ich. Uns sind natürlich auch bekannt, dass die Städte alte ex Hochkulturen oft in geometrischen und geomantisch günstigen Mustern angelegt waren. Vielleicht liegt eine solche Anordnung hier in diesem Gebilde vor. Dann frage ich aber, warum hat man es, wenn es doch um Wasser geht, so tief in den Stein getrieben? Nun, Wasser und Stein schließen sich nicht per See aus. Gleichzeitig sind sie aber auch nicht sympathisch zueinander und ihr müsst zugeben, dass es hier eine deutlich geringere Verbindung zum reinen Wasser gibt, als es zum Beispiel draußen an der See gäbe. Das ist richtig. Per se habt ihr damit nicht falsch gelegen, aber eine Glyphe in etwas Festem anzulegen ist deutlich einfacher, als sie in Flüssigkeit zu formen. Nun, sicherlich wäre das auch gegangen, aber Stein als Erz und Wasser schließen sich per se, wie gesagt, nicht aus. Oh, das ich verstehe so. euch. Ich war nur der Ansicht, eine feste, solche feste Form daraus an den See anzulegen, vielleicht unter der freien Himmel, wo die Gischt hineinspringen kann, und so weiter und so fort, wäre trotzdem günstiger. Aber ich werde mich natürlich euren Überlegenen ein bisschen dort beugen. Die ist... Ähm, Aber überlegt einmal, was mit den Gezeiten ist. Vielleicht ist diese Höhle nach unten hin offen, und das Wasser fließt hindurch und fließt dann wieder zurück und fließt hindurch und fließt dann wieder zurück. Es würde außerdem den wandelbaren Charakter des Wassers wunderbar darstellen. Ein hervorragender Gedanke in diesem Fall allerdings, Kapitän, ja, schlage ich vor wir bereiten uns auf einen gebetenen Besuch vor. Ihr sagt nicht, Beutax ist die Spirale ein Elementarzeichen des Wassers? Nun, ja, genau darüber diskutieren wir gerade. Richtig. Ich denke jedenfalls, dass wir gerade den Schrein einer Gottheit passiert haben, die für die Elfen eine ähnliche Funktion innehatte wie für uns Boron. Fühlt ihr euch anders, Boltax? Äh, ich konnte Musik schmecken. Nun, das ist ja nichts Schlechtes. Nein. Aber da ihr von Wasser sprach, dieser Raum scheint dem Wasser gewidmet zu sein. Hm. Sulamin betrachtet mal die Elfenstatue näher. Solche Dinge könnte man auch in einem Effertempel tempel finden. Ich fahre mit meiner Hand durch diese Wasserstatue durch. Bleibt die in Form oder bricht die zusammen? Äh, ja, sie bleibt in Form. Also Du kannst sehen, dass sich das äh, Gesicht, das ist sowieso nicht greifbar. Aber es bildet sich kurz wieder neu. Du hattest kurz das Gefühl, als würde es flackern aus der, ja, irgendwie... Jungen Elfen wird durch deine Hand, die du reingestreckt hast, kurzzeitig eine alte Elfen. Äh, dann bildet sich das Wasser neu, sie ist jung und wird dann, ja, zu diesem, diesem unbestimmbaren Alter. Sulemin hm, hatte dazu schon einmal die, die weggeschlossenen Schriften, vor allem aus Fasar, studiert, die die philiasson saga wohl angefertigt hat. Und auch die korrespondieren mit dem, was dir Ronga schon gesagt hatte. Das andere war der Wächter des Todes, Zerzal. Das hier muss ein Norti sein, die wandelbare. Ein Äquivalent erinnert zu mich, Zar. Erinnert mich äh, die Darstellung an die Frau, die ich im Sumpf gesehen habe, mit der blutigen Sanduhr, oder sieht die ganz nee. anders aus? Nee, äh, anders. Mhm. Also, äh, ja, auch äh, ein Kind, aber die, die andere war deutlich archaischer und, und äh, nicht wild. Einfach... Mhm. Final. Die, die du im Sumpf gesehen hast, war final. Das hier ist eher der Anfang. Nun, ich denke, wir sind Zeuge einer Darstellung, einer Gottheit, wie man es will. Der Hochelfen. Außerdem ist ein Zeugnis dafür, wie die Hochelfen die Elemente manipulieren konnten. Ich denke, es handelt sich um eine Personifikation der Prinzipien Nordra und Zerza. Ich hörte den Elfen davon sprechen. Es ist in etwa wie Zar und Boron? Nun, man fragt sich natürlich, warum Zerza als Wasser dargestellt ist und äh, Norti als, äh, als Wasser und Zerza als Stein. Hm. Oh, mir scheint, dass sie beide einen Wasseraspekt haben. Vermutlich, weil dies ein Tempel ist, der am Wasser gelegen ist. Kulte haben oft sehr unterschiedliche Ausprägungen, je nachdem, wo sie angesiedelt sind. Was wisst ihr noch von den hoherischen Grittern? Gibt es noch weitere, die uns erwarten? Ich kenne nur diese beiden. Der, Elf, der elfische Dualismus. Na, es, es gibt auf jeden Fall noch... Sie haben diesen Trax angebetet und wenn wir hier eine Statue von ihm sehen, dann machen wir die aber kaputt. Nun, die wollt ihr eine, eine Wasserstadt zerstören? Oh, elementare Banne. Und ihr hofft, dass da nichts weiter passiert? Ja, können wir uns erst um die Harfe kümmern und dann um deine Statue, Boltax. Hey, ich, ich will es nur sagen. So lange in jedem Raum aufhalten. Nun, lass ja genau, lass uns weitergehen. Ich durfte ja schon den Spiegel kaputt machen, da wollte ich jetzt nicht meckern. Ja, aber ich durfte noch gar nichts tun. Oh, ihr dürft die äh, Drachenstatue kaputt machen. Ja, siehst du. Und ich hm. denke, fürs Erste können wir froh sein, dass nichts Schlimmeres geschehen ist. Ich denke, das kommt noch. Das denke ich auch. Also soll ich weitergehen oder wollt ihr euch noch weiter die Wasserstatue angucken? Sie ist sehr schön, aber lass uns trotzdem weitergehen. Und so folgt ihr erneut Rafim. Der Winkel wird wieder einmal anders, äh, deutlich nach innen äh, gewandt. Und je nachdem wie leise oder laut ihr geht, könnt ihr dann aus der Entfernung schon fremdartige oder sogar betörende Musik vernehmen, die euch die Sinne fast raubt. Ihr führt euch harmonisch. Und wenn ihr dann in dieser länglichen Höhle stehen bleibt, Könnt ihr zwischen den feucht glänzenden Stalaktiten und Stalagmiten hindurch erkennen, wie es rauscht, auf- und abklingt. Eine Melodie, die spielt, die keinen Ursprung zu scheinen hat. Ich halte mir gewonnen mal zu mal gucken, ob ich immer noch wie betäubt, beeinflusst werde von dieser, von dieser Geräuschkulisse. Wird auf alle Fälle leiser, ja. Nehmt die Wirke auf mich da ruhig ab? Sie wird ein bisschen weniger, ja. Es fühlt sich nicht schlecht an, es fühlt sich wie ein Rausch an. Ist Serpentier, habt ihr vielleicht zufällig etwas Wachs dabei? Es ist selbstverständlich, doch lasst mich, äh, wo habe ich es denn, wo habe ich es denn, Warte, ist es reasonable, dass ich Wachs dabei habe? für, also zum Verkorken deiner Realität die Frage, ist, ja. Zu aber auf Fall, die Frage ist, reicht das, dass eine Person sich irgendwie die Ohren mitzumachen kann? Für einen Schicksalspunkt könnt ihr euch alle die Ohren äh, zumachen. Für, für einen Schicksalspunkt oder einen für jeden? Einen Schicksalspunkt alle. Äh, aber mehr willst du? <lacht> äh, ich habe auch im okay. Gelände. Ich mache mach den Deal. 50-50. Hoch bist du, niedrig bin ich, okay? Okay, dann ähm, hältst du das für nötig, dass wir einen Schicksalspunkt ausgeben? Dann mache ich's. ich es. Ich glaube nicht, dann Okay, sorry, Frosty, aber no Deal. Ja, dann nicht, dann hast du keinen äh, Ich habe eine wenig hier, der hält, ein, hält einen kleinen Stift an an äh, im Wachs hoch, aber ich, ähm, ich würde es gerne für seine Lange stammt, den Zweck aufbewahren. Und ich verstehe, was ich meine. Siegelwachstau ist nicht für Ohren. Es ist etwas, naja, inkonsequent. Oh. Also, wenn ihr nichts hören wollt, dann kann ich das einrichten.